Ich persönlich nutze Twitter sehr, sehr viel, ähm, privat. Also nach 20 Uhr ähm, nutze ich es auch, äh, um weniger seriöse Beiträge zum Besten zu geben. Aber eben auch in Seminarkontexten ähm, kommt es viel zum Einsatz. Äh, unsere Twitter-Walls laufen eigentlich in allen Projekten durch, wenn wir sie brauchen. Wir machen darüber auch Evaluationen, also TwitPoll ist so ein Dienst, den wir, den wir verwenden, nachdem wir sichergestellt haben, dass alle Teilnehmer entweder einen Fake-Account haben oder tatsächlich einen eigenen mitbringen und so zieht sich das durch. Wir haben auch für die Arbeit hier in dieser Jugendbildung Think Europe einen eigenen Twitter-Account, der ähm, mit Informationen aus unserem Haus bespielt wird.